Jo Leute, ich bin wieder da. Jetzt 5. Dorf 5 ist jetzt dran. Clash Mars. Okay Leute. Jetzt zeige ich euch, wie das hier funktioniert und geht. Aha! Na, Leute, so ist das System. Wir gucken mal. Alles nur eine Sache des Zeitpunktes. Alles Sache des Zeitpunktes. So schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Das muss sehr schnell gehen. Ich mache BAMS. Und dann komplett noch nochmal rein. Und dann machen wir mal die Sperre. Und dann machen wir heute Tag. Es muss sehr schnell gehen. Es muss sehr schnell gehen. Ja Leute, so machen wir, sie So machen wir. Sie doch hier plat und kaputt. Ja. Meine Soldaten meine soldaten arbeiten gut, kämpfen gut. Ja. Wohin müssen wir noch Eiszauber benutzen? Also. Komm schon, komm schon, tag. Ihr seht, die arbeiten sehr gut. Die kämpfen sehr gut. Aber ich kämpfe auch sehr gut. Ich mache hier schau, Leute. Schau. Wir haben keine Chance. Tag. Tag. So einfach war das, Leute. So einfach macht man diese komplette Dorf hier platt. Mit meiner Taktik, mit meinen Tipps seid ihr immer in erster Punkt, Leute. Das war's dann mal. Schönen Sieg wieder. Ja, somit ist das cash Match zu Ende, Leute. Ciao, Leute. Abonnieren nicht vergessen. Also Daumen hoch zu geben, nicht vergessen. Ciao, Leute.